Moin Moin, vor dem Video wollte ich nochmal das auflösen, also von Warzone Rocket und wer gewonnen hat. Ch -ch -ch -ch -ch. Mal schauen, wer gewonnen hat. Ja, einer anscheinend. Hallo? Okay, hier. Leukix, Warzone kann man immer gut gebrauchen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Ramin, du hast die Warzone Rocket gewonnen. Und ja, viel Spaß jetzt mit dem Video. Tschüss. Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Skybound. öffnen Die Weekly XP Bottle oder XP-Box Mal schauen was wir da rausbekommen Okay, okay, ich hoffe ich krieg XP, weil Stars sind da nicht so gut yes. Ja, sehr gut Okay, ein bisschen XP bekommen Und jetzt die Savage Weekly Schön Chart, ja Schön Chart daraus bekommen Ein Chart, super Scheiße <lacht> oh, In der Zeit gehen wir einfach bei Kobbel kaufen und da reinkloppen, und hoffen dass wir dadurch auch was Schönes bekommen Wir wollen uns jetzt nämlich eine gute Axt machen Dafür brauchen wir Groot Groot Groot, Groot. Das hier ist einmal Groot 1, aber nehmen wir auch mal mit. Okay, da muss ich das upgraden. Ja, jetzt haben wir Groot auf der höchsten Stufe. Jetzt müssen wir es nur noch auf unser Axt tun. Zack. Dann die beste Axt haben wir jetzt auch. So, dann machen wir die Bücher wieder weg. Scheiße. Das ist ein großer Baum, würde ich sagen. Oder ist schon was passiert? Super Settlings, Golden Apple, Mystic Farm, das Ist ja mega geil. So, da sind wir wieder. Wir sehen uns gleich nach dem Zeitraffer, wenn ich so vielleicht 30 Super habe. I mega praktisch Okay, geht nicht schade sonst könntet ihr einfach das Holz verbrennen und dadurch dann auch gute Sachen bekommen aber schade schade so das ist jetzt der letzte Baum den wir fällen danach machen wir das Opening ich krieg wenigstens was gutes aus dem Mystic Timbers raus weil ich habe jetzt echt schon eine Weile hier gefarmt. aber das, mein Fazit daraus ist dass ihr einfach einmal was Saplings braucht und dann kriegt ihr immer wieder neue, also immer ein den Saplings Farm. und ihr müsst nur einen Placen da trotzdem so ein riesen Baum braucht. weil normalerweise muss man ja vier nebeneinander Placen, aber das ist hier nicht der Fall. So, wir haben nämlich jetzt insgesamt 37 von den Super Saplings und haben so viel Holz gefarmt, das schon enorm. Was links mache ich glaube ich mal in meinen PV-Chest. So, dann bin ich so ein Gauner und hole mir einfach hier aus meiner Opening-Dings äh, da einfach mal die restlichen Mystic Timbers und öffne die jetzt hier hinten. Ich, äh, ich muss nur kurz mein Texture Pack ändern. Also, bis gleich! Drop top down Calling up my digits in my Motorola And I'm speeding like I robbed someone Falling and I'm a whip, yeah Out in Fairfax, going hard in the pit, yeah yeah. I still ball in the pitch, yeah Something wrong with the picture Something is wrong with the way And I don't know why Why, why, why Why you need to lie, lie, lie Something is wrong with the way And I don't know why Bye, bye, bye, bye Been away, way longer than I'm used to yeah. You started hanging with a new crew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 Das war das letzte. 3 transformen Golds, ein Immortal, nee, ein Global Booster, Barriers, Ignite, Aussie Box, ja okay. Random Spawn Eggs, Operflies, Dispels, ist okay, ist okay. So, also wie gesagt, ihr könnt den Trick gerne auch benutzen. Ihr müsst einfach nur Groot auf eure Axt machen. Dann bekommt ihr diese Super Saplings raus und da könnt ihr öfters... Ähm, ja, Mystic Timbers ziehen. Ihr könnt gerne den, äh, den Trick benutzen. Ist sehr hilfreich. Ja, ich würde sagen, das war's denn jetzt auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.